In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Sensor an die Sensebox anschließt und dir die Messwerte des Sensors aus dem Display anzeigen lässt. Dazu brauchst du die Sensebox MCU, das Display, einen der grünen Umweltsensoren, in diesem Beispiel benutze ich den Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensor und zwei JST-Kabel. Zuerst zeige ich dir den Aufbau des Projekts. Du schließt sowohl das Display als auch den Sensor mit Hilfe der JST-Kabel an einen der fünf I2C-Ports auf der MCU an. Hierbei ist es ganz egal, welchen der Ports du benutzt, da die Sensoren und auch das Display eindeutige Adressen haben und deswegen immer zugeordnet werden können. Das war's mit dem Aufbau und weiter geht's mit der Programmierung. Im ersten Schritt der Programmierung wird das Display im Setup initialisiert. Anschließend wird in der Endoschleife festgelegt, wie auf dem Display angezeigt werden soll. Es soll also Text bzw. eine Zahl in Schriftgröße 1 an den Koordinaten 0,0 angezeigt werden. Zuletzt legen wir mithilfe des Sensorblocks fest, welcher Wert auf dem Display angezeigt wird. In unserem Fall also die Temperatur in Grad Celsius. Übertrage dein Programm auf die Sensebox und schau dir deine Messwerte auf dem Display an. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du die angezeigten Messwerte beschriften kannst.